Ich seh' dich nicht, du Eierbär! Alter, Turbo. -Robo. Robo! Scheiß auf den Fahrradfahrer, fahr den um! Ich hab den Hupel vergessen! Bin ich Idiot! <lacht> Hallo meine Sonnenscheins! Lang, lang ist's her. Zuerst natürlich ein frohes neues Jahr an alle, die ich noch nicht gesehen hab. Tja, wie kommt's? Der Klausi hat mich genötigt. Weil in letzter Zeit so viel Bewegung auf dem Kanal ist und bla und blie, da muss doch mal was Neues kommen und ich habe doch keine Zeit. Ähm, über das Thema keine Zeit habe ich auf dem Insektenfriedhof-Kanal ein bisschen in mieser Soundqualität gequatscht. Also wer sich das antun möchte, ne? Insektenfriedhof, da sind meine Moped-Videos. Und ansonsten würde ich sagen... Alter, was machst du denn? Geht los. Bleibt ja vor mir stehen, Alter. Also was der jetzt gerade glaubt hat, die sich öffnet. Beginnen wir doch direkt mal mit jemandem in einem 2,25 Meter breiten Van, der versucht auf eine 5 Meter breite Straße abzubiegen, auf dem ihr ein 2,55 Meter breiter LKW entgegenkommt. Nicht, dass ich voraussetze, dass jemand all diese Maße im Kopf hat, nein. Aber wenn ich beim Abbiegen über die Hälfte der Straße benutzen möchte und mir 40 Tonnen Stahl und Dreck entgegenkomme, würde ich schon aus finanziellen Gründen noch nicht mal zum Eigenschutz einen zweiten Gedanken daran verschwenden, ob das, was ich gerade vorhabe, die beste aller Möglichkeiten ist. Ich vermute so oder so ähnlich wird das davon auch gerade geklärt. Warum kriegt man sich das a kennzeichen schwarz? Warum jeder Scheiß-Bulle hält dich mit der Kacke an. Und es wird richtig teuer. Warum? Ich verstehe das nicht. Auch mit dir, das ist ja hey, Du hast deine abwege gesprochen. Nur so am Sechs Extra gemacht zum Abbiegen. Nur am Rand. Und natürlich gibt es heute auch wieder Kreisverkehr. Ausnahmsweise versucht mal niemand neben Klaus in diesen komischen Flexi-Spur-Kreisverkehr-Dingern auf Kuschelkurs zu gehen. Nee, der will es haben. Mal, bist du bescheuert oder was? Vollpfosten, ey. Genau so musst du parken, wa? Genau so. Alter. Der hat ein Brett, das steht raus bis auf die Straße, hat der geladen aber das, das gibt's doch ja nicht, oder? Das ist doch dreist. Das ist, das ist dreist. Das eigentlich hätte ich das Brett kaputt fahren müssen. Ich hätte es wirklich kaputt fahren müssen. Als, als Sicherheit, dass da kein anderer reinfährt und sich verletzt. Fahrradfahrer oder so. Nur wenn er das festgegurtet hat, ist ja die ganze Karre dann straff. Ich weiß ja nicht, was da im Balken drin ist. Wenn der ist an Stahlträger reinfoliert. Mit <lacht> drei fest an der Kacke. <lacht> Die Ampel wird nicht grüner davor. Meine Herren hier. Hast du eine von mir, du Schwein, du. Das der langsamste Kurierdienst ever, wirklich. Da kommt das Paket am selben Tag an, wie wenn du es wegschickst. Nur ein Jahr später. Habt das auch gemerkt. Nur ein Jahr später. Da wollte der Manni was lustiges über Lieferdienste und Zustellzeiten sagen. Hat's verkackt und dann grad noch so irgendwie schlecht hingebogen. Nicht, dass da jemand den Finger in die Wunde legt und genüssig darauf rumdrückt. Nein. Muss der raus, oder was? Der sieht doch gar nichts, Alter. Was macht der denn jetzt? Ich warte mal hier. Aber der sieht doch schon gar nicht. Wie macht denn der das jetzt? Er ruft ja mal. Ich würde ja am liebsten noch fünf Minuten hier stehen bleiben für die Scheiß-Uperei. so ein Bock drauf. ne? Lass sie doch mal stehen. Ja, komm, fahr. Ich bin doch, ich bin doch freundlich. Gut, dass du es sagst, Manny. Wir merken uns das kurz. Alter! Die machen keine Anschalten, ihre Türe zuzumachen. Ne? Nicht die Bohne. Liebe Weiner, ich hätte die abgefahren. Ich hätte die einfach aus. Spaß hätte ich die jetzt abgefahren. Mit meinem -Auf -Auf. Ich Da hätte ich da einfach reingeballert. Kinderfreundlich. Hm. Abgesehen davon, dass ich weder Beleuchtung noch Reflektoren an dem Fahrrad erkenne, zählt so schon als Suizidversuch. Noch nicht, na, ja, die die gelten alte Linien nicht mehr für die Polizei? Waren die alle angeschnallt? Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber konnte man fiel gerade ein. Man konnte gut da reingucken, weil die Fenster alle offen Der Motorradfahrer ist da nicht ganz sauber, oder? Leck mich am Arsch, den hab ich ja auch gar nicht gesehen, ey. So viele Augen kannst du ja gar nicht haben. An dieser Stelle, für alle, die neu dabei sind, sind ja ein paar dazugekommen in den letzten Minuten, oder noch nicht so oft im LKW gesessen haben, oder sich generell fragen, wieso sieht der Spaten das nicht, hier nochmal ganz kurz erklärt, was die Kamera sieht und was der Klausi sieht, oder sehen sollte. Ganz vereinfacht lässt sich sagen, die Kamera klebt vorne an der Scheibe, der Klausi nicht. Der sitzt 70, 80 cm ins Wageninnere versetzt. Das heißt, die Kamera sieht deutlich mehr als Klausi. Weiterhin muss der Klausi 8, 9, 10, keine Ahnung, Spiegel im Blick behalten. Und dann ist das nicht sehr intuitiv, gerade wenn man vorher keinen Anhaltspunkt hatte, dass da irgendwas sein könnte, sich nach vorne zu beugen, um rauszufinden, ob sich da irgendein Lebensmüder noch davor gequetscht hat. Und nach so viel geballter Unnützer Informationen kommt direkt der Nächste, der rausfinden will, wie viel LKW sein Lack aussieht. Ja, klasse, dann will er noch nicht mal losfahren, sondern nur 10 Meter weiter vorne parken, damit er nicht so viel durch den Regen laufen muss? Ich brauche dringend Mercedes. So asi bin ich auch. Ja, Madame, hier sind 50, ne? Aber auch vom Fahrradfahrer natürlich auch Schwachsinn. Einfach rüberradeln. Sieht gar nicht, ob da was kommt. Tunnel! Was wäre eine Folge ohne Blaulicht? Richtig, eine Folge ohne Blaulicht. Genau, ja, wir bleiben einfach stehen. Du musst nicht rückwärts. Habe ich jetzt grün? Habe ich nicht? Ich habe nicht grün. Jut, haben wir das jetzt auch abgefrühstückt? Ich verabscheue mich schon mal. Daumen, Abo, Glocke. Ihr kennt das Spiel. Ist nicht ganz so lang wie gewohnt, aber hey, Klausi liegt mir in den Ohren und ich muss irgendwann fertig werden und äh, ihr kennt das ja. Wir haben ja keine Zeit. Haltet die Ohren steif, bis die Tage. Also, und äh, rutsch gut rein. Ciao, ciao. Legg mich am Arsch, ey. Da lässt der Echter an, um den rauszulassen! Dieser bescheuerte Pisser, der... So, hätte er wenigstens da geparkt, hätte ich's ja nur eingesehen! Stück Scheiße, was du bist!